Assalamu alaikum Freunde des Kampfsports, wie geht's euch? Bevor ich hier direkt fortfahre, eine kleine Werbung. Und zwar meine Freunde, es gibt jetzt ein ganz neues Produkt AB Energy Mix. AB Energy Mix. Es wird direkt in Tschetschenien hergestellt mit Getrockneten, dies, das, jenes und Samsamwasser und etwas Honig. Dadurch, dass ich gegen Honig allergisch bin, ich aber dieses Produkt ausprobieren wollte und ich habe es nicht bereut, kann ich es euch nur weiterempfehlen. Ich verlinke euch die Seite unten und schaut dort vorbei. Ist wirklich großartig. Ist für jeden was dabei. Der eine will Masse, der andere will Jäte, der eine will dies, der andere will das. Auf alle Fälle das Wichtigste ist, es ist eine Ballaststoffbombe. Und lasst euch mal Blut untersuchen und ihr werdet es merken, ihr habt alle einen Ballaststoffmangel. Kauft euch dieses Produkt, es lohnt sich auf alle Fälle. A, B, Energy Mix in der Beschreibung. Let's go and let's do it. Okay. Dann kommen wir gleich weiter zum nächsten Thema und zwar Smash Time. Das Casting war ein absoluter Erfolg. Das komplette Event wird am 20. Mai bei uns in St. Pölten im Instinct Gym stattfinden. In einer rechteckigen Box kein Käfig, sondern es ist alles mit Matten ausgelegt. Somit kann sich kein Kämpfer am Zaun festhalten. Die Bude wird rammelvoll sein. Die Nachfrage ist jetzt schon so groß, dass wir eigentlich eine Halle mieten könnten, wo 5.000 Zuschauer reinpassen. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wir bleiben klein, wir bleiben Untergrund, obwohl es ein offizielles Event ist. <lacht> Somit, ja, ihr könnt das ganze Event live auf YouTube anschauen. Gegen eine Mitgliedschaft könnt ihr es euch live anschauen, auf Kali.dot. Und danach werden die Kämpfe professionell. Zusammengeschnitten und auf YouTube-Kali.dot gestellt. Smash Time Fight. Ja, so viel dazu. Ansonsten, ja, ich habe ein kleines Anliegen. Und zwar, ich suche für The Wolverine. Sein Bruder aus Wien. Ein sehr talentierter, sehr authentischer und freundlicher Bruder. Kämpfer und Athlet, er will sich ausprobieren in MMA, er ist wirklich ein sehr sympathischer junger Mann, er schaut tatsächlich aus wie der Wolverine, ich habe ihn beim Golden Boy Casting getroffen. Apropos Golden Boy Casting, Tja, Golden Boy Casting, Pressekonferenz, war ebenfalls ein Riesenerfolg, ich war natürlich vor Ort. Und konnte ein paar Eindrücke auf meinen YouTube-Kanal veröffentlichen. Tja, es ist demnächst soweit nämlich. Und zwar am 14. Mai. Am 14. Mai, was ich weiß, ist in Wien im Hero Gym ja, die Golden Boy Show. Und auch dort sehr aufregende Kämpfe. Ich habe auch dort mitgewirkt. Bei der Fightcard mit Tayub habe ich gemeinsam ja, wirklich gute Kampfbarungen zusammenstellen können. Es wird im Käfig gekämpft und wir werden uns auch dort sehen. Ja, nichtsdestotrotz, das dürfte es dann gewesen sein. Schaut's rein bei Wolverine. Und bei REC 112, die suchen nämlich einen Gegner für ihn. Datum steht noch keines fest, was auch immer. Ich bin da selbst etwas verwirrt, aber kontaktiert REC 112 und bleibt stabil. Salam alaikum, tschüssi, papa. Assalamu alaikum, jana